Hi Leute, wir testen heute Lutendo und ähm, wie bin ich darauf gekommen, äh, so einen Test zu machen? Und zwar hat mich die, oder uns, die Spitzhackengang angeschrieben. Ich zitiere. Hi, könnt ihr ein Video über Testerjob machen, wo man die Produkttests sieht, nachdem man verifiziert ist? Ich möchte gerne wissen, ob es bessere Angebote gibt, nachdem man sich verifiziert hat. Ähm, ja es ist so, dass es gibt tatsächlich bessere ähm, Produkttests, die man machen kann. Wenn man verifiziert ist, ich habe auch direkt geantwortet. Äh, das Video ist hier auch unter dem Video verlinkt in der Beschreibung Und ja also es lohnt sich zu verifizieren, wenn man denn vernünftige äh, Produkte testen möchte. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Part. Ich danke euch weiter so. Testet mal gerne Lutendo. Ähnlich wie Testerjob, nur strukturierter. Genau und dazu melden wir uns jetzt einfach mal bei Lutendo an und registrieren uns quasi und schauen uns das ganze einmal im Überblick an. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, dann teste ich nämlich mal ein Produkt und guck mal wie das ganze abläuft. Weiter geht's auf meinen Laptop. Ja, und schon befinden wir uns auf meinem Laptop. Man kann hier sehen, ich bin auf lutendo.com/tester. Kostenlos und unverbindlich. Produkte testen und behalten. Jeden Tag neue Deals. Geld verdienen und Prämien sichern. Produkte aus allen Kategorien. Deals ohne Bewertungen. Und Prepaid-Produkte ohne Vorkasse. Und so, wir registrieren uns einmal. So, einmal ausfüllen. Und dann hier auf kostenlos registrieren klicken. So. So, die Registrierung war erfolgreich. Happy to see you. Hier wurde eine E-Mail mit dem Aktivierungslink zugeschickt. Das kennen wir ja schon. Dann gehe ich einmal auf mein Postfach. So, hier ist die E-Mail, die ist auch direkt in der Werbung gelandet. Also auch unbedingt mal im Spam-Ordner nachgucken, wenn ihr die E-Mail e nicht, vermutlich nicht erhalten habt, ja? könnt auch mal im Spam-Ordner oder einer der Werbung nachgucken. So, dann klicken wir hier auf den Link und dann müsst ihr auch schon unser Account genau erfolgreich aktiviert jetzt anmelden, ganz normal mit den Daten, die wir gerade eingegeben haben. Das ist übrigens auch die E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch gerne schreiben könnt, wenn ihr ein tolles Produkt habt und das mal von uns getestet haben wollt. Jetzt soll ich eine SMS-Verifizierung machen. Dazu gebe ich jetzt einmal meine Handynummer ein und klicke dann hier auf Verifizierung abschließen. Habe es direkt falsch eingegeben. Wir müssen also, wenn du jetzt aus Deutschland kommst, musst du mit 0049 anfangen. Und dann kommt gleich deine Handynummer ohne der Null am Anfang. Also 0049, 172 und die restlichen Nummern, halt, die ich dir nicht verrate. So, dann sollte ich eine SMS bekommen. Willkommen bei Lutendo, jetzt dein Verifizierungscode. Den gebe ich hier ganz normal ein. Ja, also das ist halt keine Hexerei enter oder hier klicken so das sehe ich mir jetzt mal kurz durch also alles nichts äh, besonderes zu beachten also seid fleißig und hört auf zu schummeln so um fortzufahren können wir mal zum profil hinterlegen das machen wir jetzt Ah, bitte gib hier deinen Amazon Account ID ein. Solltest du nicht bereits angemeldet sein, melde dich hier an. Okay, nach Account. Okay, nach Account steht auch noch ein Punkt. Einfach den Rest hier kopieren, hier einfügen und speichern. Und dann müsste das auch schon klappen. So, noch keine Order-ID hinterlegt. Keine Bewertung, keine Kohle. So, dann gucken wir uns das mal hier zuschläge. Ich glaube, da bin ich gerade drauf. Genau. Deals, Produkte und Social Deals gibt es hier. Ah, jetzt sind die Produktdeals. Mal kurz gucken. Dann kann man hier noch äh, filtern, das Ganze. In Social Deals gibt es auch. Google-Rezensionen, Google-Bewertung, Autovermietung, den kampagne Habe keinen Auftrag angenommen, deswegen gibt es hier auch nichts zu chatten. Ranking: Dein Ranking. Mhm. Ja. Ah, hier bin ich mit meinen 100 Punkten. Hall of Fame. Ja. Dann haben wir hier eine Hilfefunktion, FAQs, E-Mail Support, Testergate für Zuschläge. Und Freunde werben können wir auch. Der Link ist selbstverständlich, ja, hier unter dem Video. Da wird jetzt auch nichts weiter stehen. Ja. Hm. So, dann kann man hier noch umstellen, die Sprache. Hier sind Einstellungen. Alles gut hier, finde ich sehr nett, ja, man kann seinen Account auch direkt löschen, wenn man davon genug hat hier Und hier unten können wir auch unser Konto verifizieren, Personalausweis Genauso wie bei Testerjob. Das mache ich jetzt auch mal schnell So, das war jetzt eine schwere Geburt ähm jedenfalls für mich oder also eigentlich wenn ihr am besten ihr meldet euch übers Handy an und dann geht ihr hier auf Einstellungen und dann kommt ihr hier auf diese Seite per Handy und hier unter Kontoverifizierung klickt ihr einfach auf Datei auswählen und dann könnt ihr auch schon direkt auf eure Kamera übers Handy zugreifen und braucht einfach nur die Vorderseite einmal und einmal die Rückseite fotografieren, bei mir war das jetzt aber so, dass meine Kamera ähm, anscheinend zu große Fotos macht, also zu qualitativ hochwertige, du darfst nämlich nicht mehr als 2 Megabyte Fotos hochladen, also einfach die Kameraeinstellung des Handys ändern oder per Paint zum Beispiel einfach die Größe ändern von dem Foto, und dann dürften es auch schon unter 2 Megabyte sein und dann einfach hochladen. Also, das Leichteste ist per Handy anmelden hier bei Lutendo, dann Foto machen, ein qualitativ schlechtes Foto, also das darf nicht zu groß sein. Also, in den Kameraeinstellungen des Handys einmal die Qualität runterschrauben, Foto machen und hochladen. Das war es dann auch schon. Genau, was haben wir hier noch? die Profile Amazon Profil Google und Facebook Profil Google und Facebook habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht Erstattungen bitte beachte dass sie bei der Erstattung via PayPal Gebühren abgezogen werden können um dies zu vermeiden verwende eine Bankverbindung und das mache ich jetzt erstmal nicht so, im nächsten Video geht es dann darum, dass ich äh, einmal meine Bankdaten angebe und äh, meine, erste, oder meine ersten Produkte bestelle quasi zum Testen. Und ansonsten kann ich sagen, äh, die Spitzhackengang hat recht, das ist äh, strukturierter. Und äh, die Registrierung war, also fand ich persönlich, auch leichter. Bisher kann ich äh, Lutendo 4 von 5 Sterne geben, Ein Abzug. Dafür, dass ich bloß zwei Megabyte große Fotos hochladen kann zur Verifizierung äh, meines Personalausweises, war jetzt ein bisschen umständlich für mich. Ja, 4 von 5 Sternen ist ja auch nicht schlecht. Also ist echt gut, 4 von 5 Sterne. Wenn ich 4 von 5 Sterne vergebe, ist es echt gut. Gut, ansonsten ähm, guckt euch mal den Kanal Spitzhacken-Gegen an. Äh, ist natürlich auch hier oben oder da oben, auch hier unten in der Beschreibung. Gibt es einen Link zu den Jungs oder zu den Mädels und in der Beschreibung gibt es natürlich auch einen Link zu Lutendo. Und ganz wichtig, Leute abonnieren. Bis demnächst.